Herzlich Willkommen beim Kanton Basel Landschaft! Hallo, mein Name ist Eric Gladbeer. Ich arbeite im Amt für Militär- und Bevölkerungsschutz bei der Sicherheitsdirektion vom Kanton Basel Land. Ich bin im ersten Lehrjahr bin einer kaufmännischen Lehre und erkläre euch jetzt, wie es so die Lehre beim Kanton Basel Land abläuft. Insgesamt haben wir beim Kanton Basel Land fünf Direktionen. Innerhalb dieser Direktionen hat es natürlich auch einzelne Abteilungen. Innerhalb dieser wechseln die Lernenden immer wieder oder rotieren, damit es eine abwechslungsreiche Lehre gibt. Als Lehrling beim Kanton Basel-Landschaft hat man einige Vorteile. Wir haben Lehrlingssitzungen, Lehrlingslager, Ükas und Schule zusammen. Und jetzt zeigen wir euch ein paar Einblicke in unser Berufsleben und hoffen, wir können eures Interesse erwecken. Kommt mit! Ich bin der Riyad, bin im zweiten Lehrjahr und arbeite im Postbüro. Wenn du gerne Kontakt mit Kunden hast, dann ist das genau das Richtige für dich. Bevor wir mit der biometrischen Datenerfassung anfängt, kontrollieren wir zuerst Personaldaten. Anschließend können wir dann schon mit dem Pass von die anfangen. Wenn das dann in Ordnung ist, kann man die erfassen. Im Passbüro hast du ein tolles Team, somit macht die Arbeit umso mehr Spaß und so komme ich auch sehr gerne arbeiten. So Ivan, jetzt geht's zu dir. Danke, Riyad. Mein Name ist Ivan, ich bin im dritten Lehrjahr und ich arbeite im Museum Basel-Land. Hier siehst du, wie ich eine Führungsanfrage bearbeite. Hauptsächlich arbeite ich am Schalter und dort Kunden betreue Kunden Kunden und verkaufe auch die Artikel im Museumshop. Ich finde es cool, in so einem kulturellen Treffpunkt zu arbeiten. Jetzt gebe ich an dich gerne weiter, Livia. Alles klar, Ivan. Hallo, ich bin Livia, ich bin im ersten Lehrjahr und arbeite im Betriebsamt in Liestel. Ich bin jeweils einen halben Tag am Schalter in der Woche und den Rest im Büro. Hier siehst du, wie ich einen Betriebungsregisterauszug ausstelle. Wir haben viel Einblick in persönliche Daten und darum ist der Datenschutz und das Amtschemis sehr wichtig bei uns. Arlinda, darüber gibt dir. Okay, danke Livia. Hallo, mein Name ist Arlinda und ich bin im zweiten Lehrjahr. Meine Ausbildung mache ich bei der Motorfahrzeugkontrolle in Baseland. In der Ausbildung bekommst du einen Einblick in alle Bereiche der Motorfahrzeugkontrolle. Momentan befinde ich mich in der Fahrzeugzulassung. Hier erfährst du alles über das Ausstellen von Fahrzeugausweisen und das Herausgehen von Kontrollschildern. So, und jetzt zu euch, Lara und Ali. Danke, Linda. Heute zusammen, ich bin Lara, ich bin im ersten Lehrjahr und ich arbeite im KPZ. Ich unterstütze meine Busbildner bei den Bewegungsgesprächen, bei den Schnuppellehren und bei den Lehrverträgen. Ciao zusammen, ich bin Ali, ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr im DLZ. Den erhaltenen Dokument von Lara du ich jetzt, bearbeite, im System erfasse und an verantwortliche Personen zusenden. Und zum Schluss von schon noch, Schellen. Super, danke Ali. Mein Name ist Schellen. ich bin im ersten Lehrjahr und arbeite beim Kantonalen Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit. Beim Arbeitsinspektorat bearbeite ich Baugesuche und Bewilligungen. Wichtig ist, dass man sorgfältig schafft, damit die Daten richtig bearbeitet werden können. Auf jeden Fall ist man nie allein. man hat immer Hilfe von der Berufsbildnern oder vom ganzen Team. Die Ausbildung in der öffentlichen Verwaltung ist sehr vielseitig und lebensnah, weil man lernt ganz viele Sachen, um sich sein ganzes Leben brauchen kann. Wenn auch du Interesse am öffentlichen Leben hast und dir vorstellen kannst, kannst in so einer Abteilung zu arbeiten, dann bewirb dich doch jetzt unter www.baselland.ch. Wir freuen uns auf dich!